Diese Bilder, die ich mit mir umschleppe Aus all den Zeiten, die es lang nicht mehr gibt Werden niemals vergilben oder verstauben im Schrank Liegen sicher gespeichert der Kopfdatenbank Immer sofort Und auf Abruf bereit All diese Bilder Unserer Zeit Sortiert nach Gefühlen Die man immer noch spürt Gestapelt nach Fragen zu Die Antwort noch fehlt Momente erscheinen Zu jedem Bild, das man sieht Gedanken, sie bleiben Für immer geliebt All diese Bilder in meinem Kopf all diese Bilder gehen niemals mehr fort. Bilder mit dir, deren Haut ich noch riecht, deren Hände und Stimme der Schadern noch kriecht. Auch wenn du nicht mehr da bist, Vorbei bei unserer Zeit, werden sie nie verschwinden. Denn Erinnerung bleibt all diese Bilder, die ich jeden Tag sehe, bis zu der Stunde, in der ich mal gehe, all diese Bilder. All diese Bilder, diese Bilder von dir.